Neuseeland ruft nationalen Notstand aus. Die Regierung reagiert damit auf die schweren Schäden, die der Tropensturm Gabrielle vor allem auf der Nordinsel angerichtet hat. Ganze Landstriche sind überflutet, Straßen, Häuser und Stromversorgung beschädigt oder zerstört. Viele Ortschaften sind noch von der Außenwelt abgeschnitten.